Sie selber, die Bevölkerung, wir alle, haben unser Schicksal selber in der Hand. So einfach war es noch nie, Menschenleben zu retten, indem Sie die Ausgangsbeschränkungen einhalten, die Abstände einhalten sich nicht gegenseitig anstecken. Denn wenn wir in der Medizin so viel machen können, ist es aber möglich, aus den Berechnungen, die wir haben, dass die Bevölkerung so viel an der Problemlösung teilnehmen kann. Das heißt also, es ist, liegt im Wesentlichen in Ihrer Hand. Wir können in der Medizin nur die Spitze des Eisberges leicht anschmelzen, aber Sie sind das, was unter der Wasserlinie des Eisbergs ist. Und Sie können uns retten. Tun Sie es.